hier tnt spawnt, das bringt nichts naja außer so das vielleicht grüße an moyan Herzlich Willkommen auf um Krafter und heute sind wir hier im Hauptmenü. Ja, heute spielen wir aber nicht auf dem Server. Und zwar, heute ist es 100 Abonnenten-Spezial. Wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, ist es eine ziemlich komische Welt. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr diese Welt bekommt. Und zwar, ihr geht auf Neue Welt stellen. Dann könnt ihr hier, ja also ganz normal klicken. Also ich würde schon finden, den kreativ zu schauen. Hier seht ihr ja diese ganzen Welten hier, die ganz normalen. Halt, also angepasst, Standard, Flachland, große Biome und ja, dieses sehr, flüft, ja, sehr und ja. So und dann könnt ihr hier einfach so, genau. Und Aber wenn ihr jetzt das Shift gedrückt haltet, Shift ist die Taste mit der, wenn ihr wenn ihr groß schreibt, wenn ihr sie loslasst, wieder klein schreibt. Und dann könnt ihr da, wenn ihr da drauf gedrückt haltet und hier die ganze Zeit mal drauf drückt. Huh, was ist das denn für eine Welt? Genau, die, das ist diese Welt die nennt jetzt mal so dann neue Welt stellen und da ist die Welt hier könnt ihr natürlich auch in Gmod 1 gehen aber abbauen könnt ihr so oder so nichts wie ihr jetzt seht ihr könnt noch nichts platzieren oder so gar nichts geht gar nichts vielleicht zwar die geräusche aber man kann nichts machen. Die Welt ist unzerstörbar. Auch mit Z-Block hat man hier nichts hin, dann kriegt hier gar nichts Auch wenn man hier TNT spawnt, das bringt nichts Naja, außer das vielleicht. Aber alles Ah, vielleicht ist gerade noch einmal. Macht, gar Aber es kann manchmal sein, ist unsichtbare Blöcke gibt. Also nicht Barrel Blöcke meine ich damit. Also hier, also da sind ja so, so irgendwo komische Druckplatten. Ah, hier sind. Ach nein, sind die. Ähm, ja, hier sind so Druckplatten oder so. Weil, die, weil so eine Druckplatte hier hinten irgendwo. Genau. Weil der nicht reingeht. Das ist ziemlich gefährlich, was dann passiert. Das können wir ja mal am Ende des Videos machen. Und hier kann man halt auch ja genau der da Dann was. Okay. Ähm, aber jetzt suchen wir mal die unsichtbaren Blöcke. Ja, genau, hier sind die schalke Schalkerbox. Wenn jetzt da so lang guckt, dann werden die sich Man muss gar nicht klicken, einfach nur hier lang gucken. man muss halt mit dieser Box einfach drauf kommen. Also mit diesen. Ich kenn, wie man damit. Mit dem da. Hier sind auch. Wir können uns man aber nichts ausführen. einfach nichts machen das ist halt gut zum testen wenn man mit texture packs oder so arbeitet dann kann man hier gut testen wie die texturen dann aussehen und ob alles geklappt hat aber ich würde mir noch irgendwelche unsichtbaren Texturen, mal anklicken muss was das hier ist wahrscheinlich structure weit oder alles ah, wäre okay was ist das ach das sind schilder nein das ist banner. okay dann sind halt banner die sind halt auch ein bisschen unsichtbar geworden, aber egal. Ah, das ist Gletscher. Nein, das ist Gletscher. Ach so. Ja, mit dem kleinen Mausrad muss ja bei sowas draufklicken. Ich weiß, klappt sehr gut. Ja. Okay, ähm, ja. Warte, das ist bei den glaube auch so. Ah, da droppt einer nur wenigstens etwas. Okay. Okay. Ja, also hier könnt ihr dann auch noch einiges ausprobieren. Aber das war das 100 Abonnenten spezial. Also so ein kleines Minecraft-Secret. Oh, das TT explodiert hier immer noch. Egal. Dann explodiert das einfach Und ich zeige euch jetzt was passiert, wenn man in diese in dieser Eisendruckplatte da reingeht. Naja, okay, wir machen es über die Steindruckplatte. Die rasten da wenigstens nicht so aus. Okay. Gut, das war's noch wieder komplett, das ist ja schneller gecrasht als bei so einer Eisendruckplatte. Okay, ich hätte jetzt gedacht, jetzt crash Minecraft, naja. Okay, das dauert jetzt nicht Ha. Huh. Das ist mein CPU oder so, die lag gar nicht. Egal. Also, jetzt müssen wir schon mal 3000 Jahre warten, bis sich mein Minecraft öffnet. Grüße an Mojang. Okay, das kann jetzt sehr ewig dauern. Egal, dann schließe ich Minecraft.